Also, wie heißen Sie und woher kommen Sie? Mark Friedrich aus Deutschland. Na gut. Oder aus Deutschland. Ah, okay, also aus Frankfurt aktuell. Und was machen Sie hier in Russland? Ich bin der CEO von der Deutschen Bank. Nicht ah. von der deutschen Bank, mhm. sondern von einer deutschen Bank. Aha. Schön. Und wie lange sind Sie schon hier? Erst seit Mai. Mhm. So ziemlich lange, also unglaublich no, für Deutsche. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no. das geht sehr schnell rum. Mhm. Und äh, welche Vorstellungen hatten Sie von Russland äh, vor Ihrem Ankunft? Ich kenne Russland ziemlich gut. Also Ich habe Russland zehn Jahre lang betreut, war jedes Jahr zweimal da, von daher habe ich Russland über die letzten zehn Jahre gut kennengelernt. Ja, schön. Und hat etwas verändert? Die fußball -WM hat viel verändert, also das ist deutlich... Aufgeräumt, äh, viel organisiert, es ist auf einmal vieles in lateinischer Schrift angeschrieben, was sehr viel hilft, wenn man kyrillisch nicht kann. Ähm, ja. Also ich würde mal sagen, durch die Fußball-WM ist viel passiert, also die letzten zwei Jahre. Und äh, wo, äh, so, was haben Sie in Russland äh, besucht, also welche Staaten? Ja. St. Petersburg und äh, Moskau, Bisher. Und was haben Sie am liebsten? Schwierig. Ähm, also, St. Petersburg fand ich total schön. Mhm. Ähm, ich war zu den Weißen Nächten da, also auch wieder besonders schön. Ähm, von daher ist das unfair zu sagen, was finde ich schöner. Mhm. Aber Moskau finde ich gut. Mhm. Also gefällt mir. Mhm. Gut. Und haben Sie Russisch gelernt? Noch nicht. Mhm. No. Das nächste Jahr geplant. Aha. Also, hat das Leben in Russland Sie irgendwie verändert? Nee. Also vielleicht nicht so lange schon. Wie bitte? Also vielleicht wohnen Sie hier nicht so lange. Genau, genau. Das ist noch zu kurz. Mhm. Na gut. Ähm, also sehen Sie Ihre Zukunft in Russland oder Sie wollen, äh, Sie wollen nach Deutschland gehen und da arbeiten? Das, das ist ja also vom Job her abhängig. Ähm, hängt sehr stark jetzt von den wirtschaftlichen Entwicklungen in Russland ab. Ich würde sagen, also ich kann mir vorstellen, hier noch ein paar Jahre zu bleiben. Mhm. Ob ich das. So, mal, ewig machen möchte, das weiß ich nicht. Mhm. Und äh, wie unterscheidet sich Russland und Europa? <lacht> okay, also ich würde mal sagen, das politische System ist hier definitiv anders. Die Leute sind extrem obrigkeitshörig. Mhm. Ja, also was der Gesetzgeber sagt, wird akzeptiert und es wird nicht demonstriert. Das wird nicht, Nein, gibt es nicht, sozusagen. Das sieht man, ist in Europa ganz anders. Schauen Sie sich Frankreich an, mhm. ja, da gehen die Leute auf die Straße, mhm. da ist zwar nicht der friedliche ähm, Rebellion oder, sagen wir mal, der, der, die friedliche ähm, Demonstration, aber also, das ist definitiv ein Unterschied. Der Russe akzeptiert, was die Regierung macht und sagt. Mhm. Vielleicht etwas in der Mentalität? Nee. Ähm, also ja okay, der, der Russe lächelt sehr wenig. Mhm. Ja, also meiner Tochter, die ist zwölf, der ist das sofort aufgefallen. Der Russe schaut immer ganz grimmig. Mhm. Das, ist, das hat sich ein bisschen durch die Fußballweltmeisterschaft bisschen geändert. Und vielleicht, sagen wir mal, hat der Russe erkannt, dass man nicht jetzt immer nur so durch die Gegend rennen muss und dass man auch mal lachen kann. Aber primär ist das noch so, dass der Russe viel weniger Öffentlich lacht als ähm, mhm. der Rest. Aber ansonsten ist mentalitätstechnisch, würde ich sagen, kein mhm. Unterschied. Mhm. Okay. Ähm, also verfolgen Sie die Nachrichten aus deutschen Medien oder aus ja. Russisch auch? nur no, no aus Deutsch. Ich kann kein Russisch. Naja, na aber Sie können also, ja, im, im Englisch, auf Englisch <lacht> zum Beispiel. Ja, aber das ist ja, ja. Zum, also, ja. Das ist ja zum Beispiel das Problem. Also, mhm. Ich bin entsetzt, wie schlecht die jungen Russen. Englisch können, also selbst in irgendwelchen ähm, guten Firmen können nicht alle Russisch. Äh, Entschuldigung, können nicht ja. alle Englisch. Ähm, und es wird ja auch nicht alles in Englisch angeboten. Mhm. Also die Zeitungen oder die Webseiten werden definitiv nicht alle auf Englisch angezeigt. Mhm. Ja, nicht nur junge russische Leute, glaube ja, bei ich. Bei den Alten kann ich es aber verstehen. Also meine Eltern selbst, die sprechen auch kein gutes Englisch. Das haben die nicht gelernt. Aber von Jungen, wenn man raus will in, in die Welt, wenn man in International arbeiten will, dann gehört das dazu, dass man das an der Universität lernt mhm. und dass man halt mal zwei, drei Semester irgendwo anders studiert. Also raus aus dem Land, irgendwo hingehen, die Welt erkunden und dann kann man wieder gerne zurückkommen. Mhm. Aber dann kann man auf jeden Fall eine Fremdsprache. Mhm. Sogar in Moskau, man also kann zum, zum Deutsch. Man. <lacht> Manchmal. <lacht> nein, nein, aber das können auch die wenigsten. Mhm. Das erwarte ich aber gar nicht, weil das ist keine Weltsprache. Mhm. Aber Englisch erwarte ich eigentlich. Ja, und sogar in Moskau so spricht man besser Englisch als in Russland, in gemeinsam. Ja. Würde ich... Nicht so sagen? aber nee. mhm. ich bin echt entsetzt. Mhm. Also, das ist nicht so, dass viele Leute gutes Englisch reden. Mhm. Okay. Also, können Sie bitte eine besondere Geschichte oder Anekdote aus Ihrem Berufsleben in Russland erzählen? Vielleicht etwas Lustiges? Mhm. Oder nicht Lustiges. Also auf der Wohnungssuche habe ich sehr viel Skurriles gesehen. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, das russische Klischee wurde voll erfüllt teilweise. Es war wirklich kitschig, Gold, mhm. Rokoko und also die, meine Tochter war teilweise mit und die meinte dann nur so, aha, hier wohnt hier ein König oder ein Fürst. Ja, also das war echt sehr skurril. Also so eine Wohnung habe ich dann auch nicht, definitiv nicht genommen. Ich wohne ganz normal. Ja, das ist nicht also der sehr angenehm. Ja. Das war sehr lustig. Also das fand ich wirklich interessant. Okay, also viele Russen glauben, dass die Deutschen streng, pünktlich und korrekt sind. Also haben sie diese Eigenschaften. Ja, heute war ich hier jetzt nicht um 19 Uhr, mm -hmm. aber das habe ich mir auch nicht als Ziel gesetzt. Ich glaube schon. Mm -hmm. ja, ich glaube schon, dass der deutsche ähm, versucht Termin einzuhalten mm -hmm. und wenn eine Aufgabe erfüllt werden muss, ja, dann ist das so. Ich also schon. dieses Vorteil wirklich ist. Mm -hmm. ich glaub, ja. Okay, schön. Also wie bewerten Sie der derzeitige Beziehungen zwischen Russland und Deutschland? Was sollte man ändern? Ich, ich glaube, zwischen Deutschland und Russland das Verhältnis ist gar nicht so schlecht. Also es wird viel schlechter gemacht in den Medien. Ähm, nachteilig ist dass, äh, die ganze Entwicklung da um die Krim rum. Dass da hat halt Russland und Resteuropa und auch die Deutschen eine andere Auffassung. Das erschwert das ein bisschen. Die Sanktionen sind definitiv wirtschaftlich ein wirtschaftliches Hindernis und eigentlich schade für die Bevölkerung. Wenn man mal rumfragen würde, also ich habe halt auch Ukrainer kennengelernt und ich war auch schon in der Ukraine. Ich weiß nicht, was, warum das gemacht wird, ja, also ähm, das ist, keine Ahnung, wer da politisch äh, davon profitiert, ist mir ein Rätsel, weil die Bevölkerung leidet darunter, die Wirtschaft auch, also die russische Wirtschaft und der Vorteil für Russland, ob ich jetzt zwei Quadratmeter mehr habe oder weniger, ähm, eigentlich definitiv einen Nachteil. Wenn das weg wäre, wäre es super. Also haben Sie gerne eine russische Kultur. Ja, ich, also ich gehe mindestens, ähm, also jetzt war ich schon, glaube ich, dreimal im Bolschei. Mhm. Ähm, ich war schon auf zwei Jazzkonzerten. Ähm, also ich versuche möglichst viel, ähm, also ich, genau, ich war auf zwei klassischen Konzerten, einmal in der russischen Kirche, also in so einer orthodoxen, das war echt wirklich interessant. Also ich versuche möglichst viel ähm, mitzunehmen. Mhm. Also zwei Museen, genau, war ich auch schon. Sehr angenehm. Und was das Essen betrifft, haben Sie es gern? Ja, finde ich gut. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich habe sieben Jahre in Tschechien gelebt. Also ähm, so dieses slawische Essen, das ist mir bekannt. Und was haben Sie am liebsten? Das ist schwierig, weil ich bin auch sehr oft in Asien und asiatisches Essen mag ich auf jeden Fall. Ähm, ich mag eigentlich einen, äh, einen schön Crossover, also aus, was ist ich, Vorspeise aus dem Land, Hauptspeise aus dem Land, Nachspeise aus einem anderen Land. Das ist das Beste. Na schön, dann danke sehr für das Interview und viel Spaß beim Abend. Okay, Dankeschön. Danke.